Es gibt auch Funktionsgrafen, bei denen nicht der Scheitelpunkt gegeben ist, wie in der Aufgabe davor. Wenn man hier sieht, das ist eine Parabel und ich kenne zwei Punkte, den Punkt A und den Punkt B. Außerdem weiß ich, dass die Formvariable klein a minus 0,5 beträgt. Und diese ganzen Infos schreibe ich mir erstmal raus. a ist minus 0,5, Punkt a ist 10,5 und Punkt b. Mit 4 minus 1. Wenn ihr jetzt dafür die Funktionsgleichung aufstellen wollt, dann geht es jetzt eben nicht mehr über die Scheitelform. Es geht nur, wenn wir den Scheitelpunkt haben. Als im Umkehrschluss, jetzt müssen wir das Ganze über die sogenannte allgemeine Form machen. Mein Ziel ist es, diese ganzen Buchstaben, also A, B und C herauszufinden. Das Schöne ist, klein a kennen wir schon mal, also können wir da einen kleinen Haken hinmachen und wenn wir eine Information haben, dann setzen wir die auch auf jeden Fall schon mal ein. So, ich habe es jetzt also schon mal geschafft, dass ich nur noch zwei Unbekannte hier drin habe, nur noch b und c. Um diese jetzt herauszufinden, muss ich alle Informationen nutzen, die ich irgendwie ja, in der Aufgabe gegeben habe. Bei mir bleibt nicht viel, es ist Punkt A und Punkt B gegeben und die muss ich jetzt irgendwie verarbeiten. Wie mache ich das? Ich setze Punkt A und Punkt B in diese Funktionsgleichung ein. Also ich fange mal mit dem Punkt A an. Das heißt, da steht 0,5 ist gleich minus 0,5 mal. Ich schreibe es einmal aus: 1 hoch 2 plus b mal 1 plus 10. So, anschließend setzen wir den Punkt b ein, machen genau dasselbe. So, ich habe jetzt hier zwei Gleichungen, Gleichung Nummer 1 und Gleichung Nummer 2. Die vereinfache ich im ersten Schritt so weit wie es geht. Also Gleichung 1, weiterhin die. Minus 0,5 mal 1 hoch 2, ja, können wir berechnen, 1 hoch 2 ist 1, mal minus 0,5 ergibt minus 0,5. Plus b mal 1 ergibt einfach nur b. C. Und die Gleichung 2, Gleiches dasselbe Spiel. 4 hoch 2, 16. Mal minus 0,5. Die Hälfte von 16. Und noch eine negative Zahl vor. Sind wir bei 8. 4 mal b plus 10. So, dann gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Ich an eurer Stelle würde auch alle Zahlen mal auf eine Seite rüberbringen. Also alles, was nichts mit B oder C zu tun hat, auf die andere Seite. Hier machen wir plus 0,5. Und bei dieser Gleichung rechnen wir plus 8. Das ist verständlich. Also die 0,5 und die 8 sollen auf die andere Seite. Die stören mich gerade noch so ein bisschen. So, dann steht da 1. Und hier steht nur noch b plus c, minus 1 plus 8 ergibt 7. Und hier steht 4b plus c. So, ich habe mir jetzt ein sogenanntes lineares Gleichungssystem erschaffen. Das kennt ihr auch noch aus linearen Funktionen. Falls es nicht mehr so präsent ist, ist nicht weiter schlimm. Also dieses Ding hier heißt lineares Gleichungssystem, abgekürzt mit LGS. Ziel ist es jetzt, dass ich eine der beiden Variablen eliminiere. Also eine von diesen beiden Variablen, B oder C, soll verschwinden. Und ich mache mal ein kleines bisschen Platz. Das mache ich mit Hilfe des sogenannten Subtraktionsverfahrens. Wenn ihr das nicht kennt, ist überhaupt nicht schlimm, geht eigentlich ziemlich einfach. Ich nehme jetzt einfach die beiden Gleichungen und ziehe sie voneinander ab. Das kann ich an der Stelle machen, weil ich habe hier 1c und hier unten auch. Und wenn ich jetzt rechne 1c minus 1c, dann verschwindet es. Und das ist mein Ziel. Also es, es steht, entsteht eine dritte Gleichung und zwar indem ich rechne Gleichung 1 minus Gleichung 2. Also wir rechnen 1 minus 7 gibt minus 6, b minus 4b gibt minus 3b und 1c minus 1c, äh, 0c oder wir lassen es einfach weg. So seht ihr jetzt was wir geschafft haben, wir haben jetzt hier eine Gleichung mit einer einzigen Unbekannten und solche Gleichungen die können wir lösen. Also, wenn wir das nach b auflösen wollen, teilen wir jetzt noch durch minus 3. Minus 6 durch minus 3 ergibt 2. Und rechts bleibt übrig mein klein b. Und vielleicht erinnert ihr euch daran, Ziel war es ja, dass wir hier oben in der Funktionsgleichung a, b und c bestimmen. Also, wir haben a bestimmt, wir haben b bestimmt. Es fehlt also nur noch klein c. So, wie gehe ich dabei vor? Ich nehme jetzt einfach diesen Wert, den ich hier berechnet habe für b und setze den entweder in Gleichung 1 oder in Gleichung 2 ein. Ich nehme jetzt mal Gleichung 1 und dann steht da 1 ist gleich 2 plus 1 mal c, also plus c. Hier oben an der Stelle habe ich das eingesetzt. Und dann müssen wir diese Gleichung noch auflösen nach c. Und dann sind wir eigentlich fertig. Wir haben a, b und c bestimmt. Und ich kann jetzt meine Funktionsgleichung aufstellen. Ich schreibe die mal hier oben hin. So, b ist 2 und c ist minus 1. Also plus 2x minus 1 und das ist dann auch meine Lösung. Okay, zugegebenermaßen, das ist nicht ganz leicht. Da brauche ich wirklich ein kleines bisschen Übung. Aus dem Grund bekommt ihr jetzt direkt hier eine Übungsaufgabe. Also hier ist es nur verschriftlicht. Da habt ihr den Punkt A und den Punkt B gegeben und ihr kennt die Formvariable klein a. Euer Ziel ist es, die allgemeine Funktionsgleichung zu bestimmen. Drückt darauf Pause und versucht das selbst. Ich zeige euch dann gleich die Lösung. So, also euer erster Schritt war es, seine a einzusetzen in die Funktionsgleichung und dann den Punkt a auch hier einzusetzen. die 10,5 ist der y-Wert, 20 ist der x-Wert und anschließend den Punkt b einzusetzen. Dann habt ihr diese beiden Gleichungen erhalten, die habt ihr dann hoffentlich aufgelöst und dann bleibt nur noch das kleine b übrig c fällt weg, weil 1c minus 1 c ergibt 0. Und dann habt ihr diesen Wert einfach noch in Gleichung 1 oder 2 eingesetzt und erhalte dann folgende Funktionsgleichung. Und da dieses Thema relativ komplex ist, werden wir dazu auf jeden Fall noch ein Video machen mit noch ein paar Übungsaufgaben. Ihr kommt da aber schon rein. Bis zum nächsten Mal.